Willkommen zurück zu Friday Night Funkin Das Update ist nun endlich draußen. Na naja gut, es war eigentlich schon vor zwei Tagen ungefähr draußen, aber die Diocon Server sind gecrashed, es ging gar nichts mehr und ähm, ja, jetzt geht's endlich wieder. Ich hoffe es funktioniert jetzt alles, weil ich habe es gerade ein bisschen getestet, es hat richtig rumgelegt, aber dann habe ich ein bisschen refreshed, das geht's wieder. Ja, refresh, ich spiele nämlich gerade auf dem Browser, denn es ähm, geht gerade nur übers Browser, man kann es nicht downloaden. Deshalb werde ich jetzt auch sehen, dass meine ganzen Scores jetzt erstmal weg sind. Ja, die haben hier ein bisschen was geupdatet. Die Musik spielt hier nicht mal. Es läuft hier ein bisschen Farbe rüber. Und es gibt einen Options-Menü, der ein bisschen langweilig ist, wie ich finde. Preferences gibt es hier, aber da kann man nicht wirklich allzu viel ändern. weiß nicht, was Nordine zum Beispiel ist, habe ich keine Ahnung. Ja, kann man hier ein bisschen was ändern. Controls kann man halt einstellen, wenn man WASD oder Falltasten nicht mag. Und äh, ja. ja, wir haben übrigens auch die ganzen Lieder hier überall überarbeitet. Also manche Lieder werdet ihr vielleicht merken, vor allem auf Hard merken, dass die ein bisschen anders sind. Und ihr seht auch schon, bei Week 2 gibt es jetzt das dritte Lied endlich und das Highlight dieses Videos, Tankman. So und dazu, bevor ich jetzt anfange, es gibt einmal Cutscenes zu Tankman und drei neue Lieder, die ich mir alle drei zeit nicht angehört habe ich, habe so gut es geht versucht, es zu ignorieren. Leider gibt es YouTube Funknetz, wo ich schon ein bisschen was von den Cutscenes gesehen habe. Leider wird manche Lieder davon dem Background von manchen Videos gepackt. Das ist halt ein bisschen blöd, aber ja, außer das weiß ich nichts und deshalb spiele ich jetzt blind erstmal normal, weil ich möchte erstmal die Lieder erstmal ganz normal anhören und dann überfahrt durch. Let's go blind. Oh ja, es gibt Loading-Screen, das habe ich gestern zu sagen. Das ist ganz okay, finde ich. Ich weiß ja nicht, warum es auf einmal ein Loading Screen braucht. Weiß nicht, was auf einmal das Spiel lang laden muss. Auch falls es manchmal lagen sollte, tut es mir leid, ich kann es nicht ändern. Der, die Server sind immer noch klein bin ich überlastet, vermute ich mal. Well, well, well, what do we got here? We should just kill you, but, what the hell, it's been a boring day, let's see what you've got. 3, 2, 1. Wie die Girlfriend da oben einfach so in die Hilfe rumtanzt. Und da sind jetzt auch so Fireworks dran, das cool, I guess. Aber wie kommen wir zu dieser Situation hier? Wie gesagt, ich kenne diese Lieder noch gar nicht, wow. Ich bin gerade zum ersten Mal. na gut, Bis auf Uf, das habe ich halt manchmal in Backgrounds schon ein gehört. Und den größten Teil kenne ich nicht. Der ja, interessante Stimme auf jeden Fall. Uah. <lacht> der noch um deine Mission, der Nacht. Also ich finde es jetzt nicht schlecht bisher, aber... Hm, ich weiß nicht. Ich kann nicht verstehen, warum das so krass aufgehalten wurde, dieses Lied. Ich meine, ich find's okay, aber es ist jetzt auch kein Banger. Also kein heftiger Banger. Das ist schon okay. Das ist ganz nett. Ach, das muss auch mitten in den Runden laden? Wow, okay, das, das finde ich echt lame. Wie sie weint. Oha. Das hat richtig heftig gelernt, aber man hat trotzdem alles gehört, von da. Wie kann er ja nur meine Girlfriend so beleidigen? Das nächste Lied heißt ganz. Jetzt schießen wir uns gegenseitig ab. Nein, keine Ahnung. Aber ich wusste schon von Anfang an, dass die Lieder hier schwer sein sollen. Den Beat, der ist richtig cool. Das Lied gefällt mir mehr als. Äh, uh. Trotzdem hoffe ich, dass er irgendwann nochmal uh, sagt. Auf Normal ist das schon ziemlich schwer. Girlfriend, die tanzt einfach trotzdem nicht Sie ignoriert einfach die Beleidigung. Solo hier. Gefühlt. Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich habe privat sehr viel gespielt, jedoch sehr viele schwere Mods gespielt, also Ähm, ja Bin auf jeden Fall Abgehertet von sowas Ich kann mir aber gut vorstellen, wie die Leute Probleme haben Und das ist normal Zumindest lag es jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ich schon gesagt habe, aber ich musste vorhin das Spiel mehrmals neu refreshen, weil es so hart gelaggt hat. Ja, die Katze ist jetzt auch ein bisschen gelaggt, vielleicht übersetze ich die mit irgendeiner anderen, keine Ahnung. So. Ja, zwei Lied hat mir mehr gefallen, obwohl da kein Ur war, das war ein bisschen schade. So. Was kommt jetzt? Das nächste Lied heißt Stress, aber warum haben wir Stress? God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war, and in war, people die. Man, get rid of fire. Sorry, no problem for you this year. Ha ha Ah, look who it is. Your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock. You little cunt. You little cunt. Wow, okay, das ist richtig cool. Oh, der Background. <lacht> Piku schießt alle ab. Wow, was passiert hier? Ich finde das gerade mega geil, dass wir für die Gürfel in der Hand haben. Also, ja, das wusste ich halt alles schon wegen Thumbnails, Spoilern, aber. Boah, wow, ich find's trotzdem gerade viel richtig, richtig cool, weil ich die Animation gerade gar nicht kenne. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich feiere gerade einfach nur das, was ich gerade sehe statt das, das, das Lied, was ich eigentlich feiern sollte. Gib <lacht> <lacht> bist du schon das beste Lied. <lacht> Warum kann die Göffel nicht öfter mal mitziehen? Ja, er besiegt nicht mit, aber man spielt ja irgendwie ein beide gerade gefühlt. Sind wir verfeindet mit ihm oder? Hm. Ich verstehe gerade die Story nicht hinter Tankman. Also ich kenne die ganzen. Oh, oh. Animation, aber... Ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Nice! Hm? Äh, okay, jetzt spielt auf einmal der Kickstarter-Trailer. Ähm, ja, den skippe ich mal. Die könnt ihr euch in der Beschreibung mal anschauen. Ich packe mal in der Beschreibung den Kickstarter rein. Ähm, denn das hier ist tatsächlich das Ende von Friday and Funky, könnte man fast schon sagen. Das ist nämlich so gesehen nur noch eine Demo. Das hier ist so gesehen die Demo des Spiels. Und unten in der Beschreibung seht ihr die Kickstarter. Da könnt ihr dann donaten und kriegt dann das ganze Spiel, wenn es rauskommt. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und es wird da richtig, richtig viel geiler Scheiß kommen. Es wird so viele Weeks geben, über 30 Weeks, soweit ich weiß. Es wird schon Anfang nächstes Jahr glaube ich rauskommen, also es ist einfach heftig und ich bin einfach ziemlich gehypt drauf. So, wir spielen jetzt nochmal Week 7 auf Hard und dann spielen wir nochmal als Bonus. Monster, weil das ist ja auch ein neues Lied, so gesehen. Es gab schon früher das Lied, aber noch nicht im Hauptgame. Well, Okay, jetzt wird's schwer. Aber er. Ja, der Dance richtig krass wird, er fühlt einfach den Flow. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Das ist schwer. Ich meine, wer jetzt erwartet, das ist es doch schwer. Oh, jetzt sag er mal wieder. Oh Gott, und deshalb spiele ich lieber Gedownload-Shot auf der Website, weil es dann immer so lange laden muss und laggt. Oh Gott. Oh. Das ist gar nicht mehr so einfach, das ist das erste Lied. Also, ich bin Schlimmeres gewohnt von anderen Mods, aber das hier ist echt schwer. Schade, dass der äh, Boyfriend kein. Äh, na, so ganz hochgepitcht ist. Schade. <lacht> Mist Opportunity. Ich glaube ganz, dass mein Lieblingsfilm von den dreien bisher. Also ich muss sie noch ein bisschen öfter spielen, aber bisher ist, glaub ich glaube ich ganz meine Lieblingsfilm von den dreien. Okay, das geht noch klar. Okay, jetzt, jetzt geht er ab. Ballistic be like! Oh Gott! Oh, zu viel! Vor allem ist es auch sehr, sehr, sehr schnell! Okay, oh, oh Gott! Und es ist ja auch geplant, einen noch schwereren Modus zu machen in diesem Spiel Und... Oh Gott, das hier eben noch schwerer, okay Kann man sich schon mal drauf freuen, denke ich Aber gut, was erwarten wir? Wir kämpfen wirklich im in, in Krieg, wir sind hier irgendwo in einem Krieg oder so Boah, lag Danke lag Oh Gott. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie feiere ich äh, die Melodien hier mehr als äh, die Stimme. Was ja auch eigentlich nichts Schlimmes ist, aber ist halt was, das ich hier nicht so oft habe in Friday Fucking. Ich weiß nicht, seine Stimme ist irgendwie allen drei wieder ziemlich gleich mit dem, was halt singt, mit den Noten her, ich weiß nicht. Vielleicht bin das auch nur ich. Vielleicht muss ich mir erstmal auch noch an die Lieder gewöhnen. Oh. Okay. Insert penis joke hier. Ich bin gerade ziemlich froh, dass ich viele schwere Mods gespielt habe, damit ich das hier gut kann. Also von der Presentation her finde ich auf jeden Fall das letzte Lied am besten. Wir haben einfach die freaking Girlfriend in der Hand. Wie cool ist das denn? Und Pico schießt einfach im Hintergrund die ganzen Assis da weg. Ich meine, sie wollten uns umbringen. Ja, danke, dass ich pretty good bin. Du aber auch! Aber ich bin halt einfach besser als du! Oh, Alter! Oh Gott! Das hier auf Perfect! Ja, viel Spaß! Selbst das Normal ist schon auf Perfect schwer. Oh Gott, ich... Wow, danke für den Lag. Oh, es geht weiter. Okay, ich glaube ich sterbe glaub ich, oder? Nein, ich habe noch viel, viel Leben. Ich weiß gerade wirklich nie, was ich drücke. Oh, oh, oh. Alles lagts. Unfair. Aber wir haben es. und dann spielt einfach der Kickstarter-Trailer. Ja, den könnt ihr euch in der Beschreibung anschauen. Ähm... Das war auf jeden Fall Tankman. Meine Meinung, ich finde ihn ganz okay. Ich hab ein bisschen... Oh, da unten wird das Kickstarter angezeigt. Ich hab Donating, okay. Ja, warum nicht? Ähm... Alter, wie ist das Spiel von gelaggt? Ich finde ihn ganz okay. Ich hab... ein bisschen mehr Erwartet dafür, dass wir zwei Monate warten mussten, aber... Ganz ehrlich, ich find's nicht schlimm so. Es ist nur nicht so meine Art von Musik, ich muss ehrlich sagen, hier zum so Beispiel Fawns gehört zu meinen Lieblingsliedern. Und dann, wenn ich das hier spiele, ist halt, ich weiß, was ich laber. ist auf jeden Fall ganz okay. So, aber jetzt wollen wir doch mal sehen, wie Monster so ist. Wie gesagt, die haben manche Lieder hier, ähm, ein bisschen verbessert, könnte man sagen, ein bisschen überarbeitet. Das ist ich, das bessere Wort, die Lieder ein bisschen überarbeitet, also von den Noten her. Um, ich werde trotzdem die ersten beiden skippen. Wir wollen nur Monster sehen. Ja, by the way, diese Feuerwerke, den Fallen. Die sind überall. Auch im äh, Week 6, wo es so Pinks nicht ist. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Also ich finde jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, das muss nicht sein. Das sollte so Week 7 auch nicht ein. Ich. ich weiß, ich bin jetzt kein großer Fan davon, vor allem nicht, wenn dann so alles pixelig ist, das passt dann überhaupt nicht so im Style. Was ist eure Meinung? Schreibt es mal unten rein. So. Ja, sind beide Lieder nochmal auf hart durchgespielt. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich gut geworden. Und ja, die Lieder sind anders, das habe ich gemerkt. Merkt man so ein bisschen vielleicht, dass es das ein Unterschied ist. Also ich weiß wahrscheinlich rausschneiden, aber wenn man selber spielt, meine ich. Wenn man es vorher gespielt hat und jetzt halt spielt. So, und jetzt wollen wir Monster spielen. Ich spiele blind. Ich kenne das Lied von Monster noch nicht. Und ich meine nicht das Monster, sondern das... aus Friday and das Neue. Ach, egal, wie auch immer. Komm. Ähm, wenn's fertig geladen ist, werden wir es sehen. Doch leider müssen wir erstmal... die Ladebildschirm betrachten. Oh, 3, da ist er. 2, 1, go. go! Und es lagged. Wahrscheinlich wird das auch so einfach sein wie, ähm, Winter Horrorland. <anın> ich mag das Lied, bisher. Oh, doppelte Noten. <tut> Woah, Okay, es sind viele doppelte Noten. Fuck das Lied. Lalala, lala, la, la. Oh Gott, der Lag. Bitte stopp. Kommt das Lag, ist tut mir leid. Ich kann es ja halt nicht ändern. Also bisher mag ich das Lied tatsächlich mehr, als mit Torelland. Ist aber genauso einfach. Ich habe ja auch noch, ich habe immer noch die Theorie, dass das Monster hier, und dahin ist es nicht Lemon Demon, dass das Monster hier vielleicht der richtige Antagonist des Spiels ist. Ja, der taucht irgendwie so alle paar Weeks mal auf. Okay, jetzt ändern wir den Beat. Bitte auf zu laggen, <regirent> deshalb spiele ich das lieber. Nicht auf Lycon, sondern auf Ichio. Da Download ist lieber. Bär. Ba-da-bam-ba-dam, ba-ba-ba-ba-ba. And then our boy and the la-la, la-la. Ja, das sieht auch schön. Ziemlich einfach, finde ich. Vor allem, wenn man ähm, das erste und das zweite Hit geschafft hat, dann ist das Monster eigentlich ziemlich einfach. Das ist genauso wie in Week 5. Wenn man die ersten beiden kann, kannst du eigentlich auch das letzte. Ja. Finde ich sehr schön. Jetzt haben wir alle wieder drei Lieder. Alle Weeks, drei Lieder. So rum. Ja. Und, ähm, das war's fürs erste mit Friday Night Funkin'. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch weitergeht. Das ist auf jeden Fall so gesehen das Display der Demo. Wenn das Spiel kommt, komplett draußen ist, werde ich es nochmal von Anfang an let's playen. Ähm. Ich halte euch auf jeden Fall an den Laufenden, falls irgendein neues Update hier zu diesem Spiel kommen soll. Ansonsten, wenn wieder Friday Night Funkin kommt, dann werden auf jeden Fall demnächst ähm, ein paar Mod-Videos kommen. Ich habe schon ein paar Planungen, äh, seid auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ja, es kommt auf jeden Fall wieder Friday Night Funkin' Content. Äh, sobald ich ein bisschen äh, Mods gespielt habe, genug für ein Video. Und ähm, ja, so wollt ihr auf jeden Fall den Kickstarter. Ich werde es auch tun oder habe es auch schon getan, je nachdem wann das Video online kommt. Und ähm, ja, haut rein!